Die Königslachse sollen wieder gehen. Und ja, sie ballern immer wieder rein. Die Königslachse hier am Yama. Und wo sollen sie auch sonst gehen? Als an einer der populärsten Stellen hier für Königslachs. Ähm, I4. I4 sind die Koordinaten richtig weit im Osten und dann hier auf dem kleinen Schniepi sozusagen, die kleine Stelle, wo es hier so ein bisschen weiter rein ins viereinhalb Meter Loch geht. Ja, und an der Stelle stehe ich jetzt hier schon den zweiten Tag, den dritten Tag und es läuft schon ganz gut. Ich habe schon einige Könige rausgezogen, leider noch nicht so richtig große. Noch nichts über, über 30 Kilo jetzt in den letzten Tagen. Das leider nicht. Was gerade ganz gut funktioniert, sind ähm, tendenziell eher schwarze, schwarz-rote Köder. Ich hatte schon einige auf dem äh, Spiker, 12 Gramm in schwarz. Ich hatte jetzt auf dem Slimshot natürlich. Ich hatte einige Könige auf dem Suturi 22... Genau. Auch darauf hatte ich schon Könige. Auch das hat gut funktioniert. Also verschiedenste Köder, die ganz gut funktionieren. Oric ähm, Walker, auch das geht. Also es geht da, es geht einiges. Ich glaube, wichtig ist gerade tendenziell vielleicht eher so ein bisschen länglich von der Form und ähm, gerne Schwarz oder sehr dunkle Farben. Das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, hier auch der Spiker. Auch natürlich sehr praktisch, wenn man das so ein bisschen halb AFK machen will. Locker durchleiern. Zwischendurch auch ruhig mal eine Pause machen. Längere Pausen übrigens, gerade bei den Blinkern, haben richtig gut gewirkt. Das heißt also auswerfen, zwei, dreimal ge also drei gekurbelt, große Jigs sozusagen machen. Zwei, dreimal kurbeln und danach ähm, einfach ein bisschen abwarten. Also ich kann das ja mal mit dem Spinner jetzt hier gerade machen. Das heißt jetzt... Oh, sofort bis. okay. <lacht> Scheint auch gerade ganz gut zu gehen. Ähm, nebenbei gehen hier, was man hier, glaube ich gerade schon gesehen hat, natürlich die Ketas. Aber eben auch ein paar ganz vernünftige Dollys gehen hier gerade wieder rein. Ähm, Silberlachse gehen rein. Ja, also das lübt eigentlich so wieder ganz gut hier an der Stelle. Man kann sich hier natürlich auch mit feinem kleinen Setup hinstellen. Aber da ist natürlich das Risiko wirklich groß dass dann der Königslachs auch mal auf das kleine Setup reingeht. Von daher würde ich die Stelle momentan mit kleinem Set gerade, glaube ich, eher meiden. Das ging ja vor ein paar Tagen ganz gut oder vor einer Woche. Ähm, da war das ja noch auch ganz gut mit äh, selbst unter 10 Kilo Setup. Gar kein Problem. Im Moment würde ich es, glaube ich, an der Stelle eher lassen mit dem kleinen Setup. Was äh, ganz cool ist, man fängt tatsächlich auf den auf den Slimshot, da wurden auch schon Schereschnev-Saibling gefangen und so weiter, also große Trophies, Schereschnev-Saibling, das ist natürlich auch richtig cool, also die Beifänge sind da, die Beifänge ballern rein, auch richtig gut, also das geht, ähm, Kohlemäßig natürlich sensationell, die kleineren Keters mit, 10 bis, beziehungsweise so um die 15 Kilo, da hat man ja auch schon ca. 100 Silber im Sack, Gehen wir mal auf den jetzt hier nochmal Der hat gerade auch ganz gut geliefert Auch sehr wild So, oh, der war zu weit Der war zu weit So, aber jetzt Locker durchleiern Oder wie gesagt mit Tempo 50 eins zwei drei mal kurbeln Und dann einfach mal so ein bisschen abwarten Ein bisschen treiben lassen Dann auch wieder ein bisschen kurbeln Ja, so und so ähnlich Lübt es die große Frage ist natürlich, ja, kriegt man sein Königslachs hier ran und raus? Wichtig natürlich, sobald er beißt, versuchen, dass er nicht in diese Richtung hier abhaut, sondern dass er nach dahin abhaut. Das ist das A und O. Da muss er hin, sonst kann er einen leer ziehen. Ich hatte einen dran, da war ich mit äh, 9 Kilo Fluoro Only wieder unterwegs. Der ist natürlich dann einfach abgehauen. Ne, mit 12 Kilo war es sogar. Selbst mit 12 Kilo absolut nicht zu halten. 12 Kilo Fluro only. Keine Chance. Der war dann, wie gesagt, irgendwann da in der Strömung. Und ähm, mit der Strömung, alleine die Strömung reicht dann schon aus, dass der dann einfach weiter wegzieht. Ja, so von den Ködern, wie gesagt, ich glaube, ich gucke gerade nochmal eben rein, ob sich da ein bisschen was getan hat. Wöchentliche Rekorde. Königslachs. Und dann ziehe ich hier noch ein paar Mal durch. Ähm, es wurden, ich sag mal, schon bis zu fünf Stück in der Stunde gefangen. Das ist natürlich schon richtig heftig. Äh, m, m, m, m, m, m. König. Aber, ja genau. Länglich und schwarz. Genau. Das lübt. Länglich und schwarz. Länglich und schwarz. Was Wie sieht's hier in Deutschland aus? König. Ah, guck mal hier. Selbst... Also, länglich, silbrig scheint wohl auch zu gehen. Also, da haben wir doch schon mal einen guten Ansatz. Tendenziell längliche Köder. Ich wechsle den hier auch gleich mal direkt wieder durch. Der ist ja eher so ein bisschen ründlich, oval. Also gehen wir da von der von der, ähm, von der Form nochmal wieder weg. Und dann teste ich jetzt gleich einfach nochmal ein paar Würfe hier. Zack! Und das Hörnchen schmeiße ich auch nochmal eben raus. Das Eichhörnchen, gerade schon mal rausgeballert und hier im Ingame-Chat auch schon gelesen. Jau, zack, 22 Kilo auf Eichhörnchen gefangen. Das war ja auch mal eine Zeit lang ein ganz wilder Köder für den, äh, für den Königslachs. Vielleicht geht da ja auch noch was, wobei das ja jetzt gerade nicht so wirklich dunkel ist. Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwelche anderen. Es wird aber auch schon langsam dunkel. Leider in diesem Tag nichts reingegangen Aber ich habe auch sehr viele Köder getestet Und habe nicht einfach knallhart Den Originalstandard durchgezogen Hätte ich vielleicht machen sollen Ich gucke gerade noch mal eben rein Nach den Tunguska-Ködern Haben wir nicht hier Guck mal, da haben wir doch auch noch sowas in schwarz Ich nehme einfach mal den hier Das Ding Zack Und raus damit Jawohl also, wenn noch schwarz gerade läuft, dann ziehen wir den einfach mal hier durch. Fünf, sechs Mal kurbeln, ein bisschen abwarten, ein bisschen treiben lassen. Und auch wieder hier Gas geben. Einfach ein bisschen durchziehen. Vielleicht geht ja darauf noch was rein. Das wäre natürlich der Oberhammer. Fände ich natürlich richtig cool. Ähm, aber das sind natürlich auch Köder, die super teuer sind. Ich weiß gar nicht, ob es das so lohnt. Ähm, so teure Brocken... Naja, andererseits, wenn die einen fetten Königslachs liefern, dann nehme ich das Ding natürlich auch gerne mit. Apropos fetter Königslachs, wie wollen wir den hier rausziehen vom Setup her? Muss ich natürlich nochmal eben kurz reinschauen. Das Setup ist ähm, das Setup ist relativ groß. Ich bin hier mit 27,7 nach Vorfach unterwegs. Die Schnur vom Weihnachtsmarkt ist hier drauf. Die äh, geflochtene Schnur, die so ein bisschen ummantelt ist, ein bisschen weniger Verschleiß hat. Und, ähm, ja, dementsprechend 280 Meter, 280 Meter sollten komplett reichen. Das geht auch schon. So. Und jetzt ziehen wir hier nochmal ein bisschen durch, ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal, ob da noch was geht. Aber es kann auch sein, dass da gar nichts mehr drauf geht. Also gerade jetzt auf dieses, auf die große Ratte hier. <lacht> Wahrscheinlich auch eher nicht. Aber wenn, dann ist er bestimmt groß. Auf, die kleinen, auf, den kleinen, auf das kleine Eichhörnchen war gerade natürlich direkt wieder ein Keter drauf. Also auch der hat funktioniert. Gucken wir mal. Vielleicht liefert das ja noch was. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Wie gesagt, bei mir war heute keiner dabei. Ein paar Dollys dabei. Ähm, speziell wie gesagt Sotori 22 liefert ganz wild, also kunterbunt auch mal ein bisschen was kleineres, ein bisschen was größeres, Sotori 22 guck mal hier, schöner Silberlachs, 2,4 Kilo, also den kann man hier gut reinwerfen ähm, Lennox auch, Sotori 22 003 also der rot-schwarze, bietet gerade richtig viel, richtig schön unterschiedliche Brocken und auch, und die hatte ich gestern Abend noch drei Königslachse in äh, anderthalb Stunden, die waren auch mit dabei. Also auch das funktioniert. Ran hier ans Wasser, zieht raus den König. Bis zum nächsten Mal.